Ich denke, es hat sich schon herumgesprochen, dass das menschliche Gehirn kein objektiv arbeitendes Organ ist, aber ich habe vielleicht eine Neuigkeit für Sie. Also, dass Ihr Partner nicht fähig ist, die Beziehung objektiv zu betrachten, haben Sie natürlich schon längst gekannt. Es könnte jedoch für Sie neu sein, auch Ihr Gehirn sieht die Beziehung durch eine getönte Brille. Das ist tatsächlich so, auch wenn Ihr Gefühl Ihnen versucht einzureden, also ganz objektiv, mein Partner ist ganz eindeutig und so weiter und so weiter. Sie können Ihren Partner nur durch eine Brille betrachten. Was Sie jedoch entscheiden können, ist, welche Tönung Sie in Ihrer Brille verstärken wollen. Wenn Sie Ihren Partner durch die rosarot gefärbte Brille sehen, sind Sie nicht objektiv. Aber auch wenn Sie ihn durch die grau getönte Brille beurteilen, wird Ihr Blick dadurch nicht objektiver. Aber wenn Sie bei Ihrem Partner mehr die positive Seite im Blickfeld haben, dann wird es Ihnen leichter fallen, sich positiv ihm gegenüber zu verhalten. Und das wird Ihrem Partner dazu verführen, sich positiv ihnen gegenüber zu verhalten. Und vielleicht, vielleicht ist Ihnen dieses wechselseitig geschönte Bild voneinander lieber als sein objektives?